Mahlzeit, ihr Pisser. Mein Name ist Kass. Ja, was gibt's zu sagen zu dem Wort hier, Stee und alles hier zwei coolen Gangster, Rapper. Schade, dass ich gerade nicht aufnehmen kann. Ansonsten hätte ich euch mit penetriert auf dem Track. Aber da mussten das jetzt mal zwei andere Leute erstmal übernehmen. Ein Dank an meinen jahrelangen loyalen Freund Scooby und seine Freundin Santa, die dann mal ein bisschen Aushilfe hier machen. Tja, zieht's euch rein. Fickt euch alle. Und ich dann mal auf eine Antwort, wenn dann irgendwas mal von euch kommt. Kann ja nur peinlich werden, so die letzten dinger die ich so gehört habe von euch. Haut rein, ihr Schwachköpfe. Media. Verkästchen Beats! Ja, macht doch wirklich krasse Gangster, doch jetzt ist Ende Denn ihr für keine Bitches, denn Homos, Augen, Schwänze Ihr mit euren Scheiß, denn ihr verbreitet dominieren, Doch kann es sein, dass wir euch töten? Lyrisch kann passieren Und eure Videos sind noch gar nicht mal so schlecht Doch muss euch jemand zeigen, wie man wirklich richtig rappt Nimm die Schwänze aus dem Mund und bleibt mal auf dem Teppich Deine Freundin fick euch beide, denn sie mag's lieber dreckig Und was habt ihr erreicht, im Gegensatz zu Kass Fehlen die vergleiche coole Weim sind auf der Takt so also haltet man die Fresse, jetzt gibt's lyrischen Schwanz. Weil ist zu schwach, das Ergebnis kommt nicht Wie jetzt das ist pure Ironie Ich würde gerne wissen, was er frisst und was er wiegt Und der andere im Video, was handelt der so rum? ADHS oder seid ihr einfach dumm? Rechtsradikal ist nicht immer gut Um euch Lust zu wehren, wäre das doch ein Versuch Also haltet eure Fresse, denn Astrax sind hier Gast Überlegt euch lieber zweimal, genau was ihr jetzt macht Rechtsradikal ist nicht immer gut Um euch Lust zu wehren, wäre das doch ein Versuch